Ich war vor ein paar Wochen mit meinem Bruder in der Schweiz im Schnee und wir haben eine kleine schneeschuh gemacht. Der Schnee bedeckt die Landschaft, deckt alles zu und taucht es in eine magische Stimmung. Wenn ich jetzt rausschaue aus dem Fenster im Garten, naja, da ist alles grün, aber ich erinnere mich gerne an den Schnee zurück. Und ich möchte mit euch einen Bibeltext studieren, in dem auch Schnee vorkommt. Schnee gab es wohl nicht oft in der Zeit der Bibel, aber es gab ihn und die Leute kannten ihn. Wir möchten reinschauen in dieses Buch und dort in den Psalm 52. Ein Psalm, den David, der König, der große König geschrieben hat, zu der Zeit, als er selber einen großen Fehler begangen hatte, Ehebruch begangen hatte mit Bathseba und der Prophet Nathan zu ihm kam und ihm seine Fehler aufgezeigt hatte. Da schreibt er, Gott, sei mir gnädig, um deine Gnade willen, und vergib meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Ab Vers 9. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück, lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe du in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. David gesteht ein, dass er einen Fehler gemacht hat. Er braucht Gott, der diese Sünde, der diese Fehler zudecken kann, der die Sünden wegnehmen kann und reinwaschen kann, so weiß wie der Schnee. Aber David bleibt dort nicht stehen. Er möchte verändert werden. Und er bittet Gott, gib mir einen neuen Geist, gib mir ein neues Herz, verändere du mich von innen her, denn ich selber kann es nicht. Ich möchte dir heute wünschen, dass du das Angebot auch annehmen kannst, zu Gott kommen kannst und sagen, hey, veränder du mich, schenk mir ein neues Herz, deck meine Sünden zu, mach alles wieder, weiß wie Schnee. Damit ich dann wie mit David im Vers 17 sprechen kann. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Ich genieße jetzt noch ein paar Winterbilder und sei gesegnet. Musik